So, als erstes müssen wir das Teil natürlich wieder auseinandernehmen und leimen dann die Zwischenwand, verleimen dann die Zwischenwand mit dem Mitteldeck. Ist. zu viel. Hier immer wieder besonders auf die Vernetzung der Stirnflächen achten, weil die nehmen manchmal nicht so gerne den Kleber an. Das war es auch schon für den ersten Arbeitsschritt. Das schiebe ich jetzt hier hinten drauf, bei den größeren Spaceports sind es halt mehr Zwischenwände. Aber wie gesagt, das Prinzip ist überall gleich. Tendenziell muss man natürlich bei den größeren Spiceports etwas schneller arbeiten. Beziehungsweise diese Geschwindigkeit ist ausreichend, es dauert halt länger. So, jetzt habe ich grob den Leim weggezogen und werde den Rest jetzt noch mal eben mit dem Schwamm abwaschen. So, das Teil ist zurück aus der Wäsche. Wir werden jetzt dieses Gebilde in die Rückwand einsetzen. Bei der Rückwand ist der größere Teil dieser Öffnung unten. Das heißt, das Ganze gehört nachher so da drauf. Entschuldigung, andersrum. So rum gehört es drauf. Jetzt kommt wieder ein bisschen Fleißarbeit. Leimauftrag. Je größer die Spiceboards werden, desto systematischer sollte man vorgehen, damit man nicht durcheinander kommt. In den Outtakes werdet ihr sehen, dass es bei größter Mühe trotzdem passieren kann. Umso wichtiger ist es, dass man sich immer wieder daran erinnert, dass man systematisch vorgeht. diese Teile selbst entworfen und trotzdem bin ich nicht frei davon. Mir passiert es auch, dass ich Teile in der Eile falsch rum zusammensetze oder falsche Stellen eingeleimt habe. Alles kein Beinbruch. Man kann Weiß Weißleim immer schön wieder abwaschen. Aber es nervt halt, wenn man muss dieselbe Arbeit nochmal machen. Ups. Dann die Stellen, wo die Stirnseiten berühren und schon sind wir fertig mit Leim auftragen. Anschließend das Teil so hinlegen. so besser und dann das was wir schon zusammengebaut haben da einsetzen auch das ist natürlich bei den größeren Spice Ports etwas mehr Arbeit wenn man mehr Teile justieren muss aber Sobald die ersten Teile mal passen, wird der Rest immer einfacher und es ist auch alles so genau gefertigt, dass alles wirklich sehr genau passt und kaum irgendwelche Richtvorrichtungen notwendig sind. Bis auf das letzte Ende. Man sollte nachher den Spiceboard auf einer geraden Fläche fixieren und über Nacht trocknen lassen. So, das war schon mit der Rückwand. Kurz abwaschen und dann geht's weiter. So, das Teil ist weitestgehend von Leim befreit. Beim Abwaschen solltet ihr immer dran denken, das Wasser möglichst schnell zu entfernen. Es ist kein Problem, wenn das Holz kurz mit Wasser in Berührung kommt. Aber man sollte schnell entfernen, weil das Sperrholz ist so... Eigentlich nicht wasserfest. Das kann man dann später erreichen durch eine Endlackierung. So jetzt äh, kann man entweder die Unterseite oder die Oberseite aufsetzen. Ich nehme gerne die Oberseite, weil sie etwas mehr Stabilität reinbringt. Die Oberseite, probieren wir gerade mal eben aus, wird so rum aufgesetzt. Ja, auch da habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Und darum ist es gut, mal eben vor dem Einleimen noch mal zu gucken, wie die Teile genau zusammengehören. Die Auflagen für die Stirnflächen. Hier von beiden Seiten. Und schon ist hier überall ausreichend Leim aufgetragen. Und mal gucken: das hier ist die Rückseite. Da ist ein Schlitz und der zeigt zur Rückseite. Jetzt kann ich mir noch, die, Ober noch kann ich mir die Oberfläche aussuchen. Ich möchte diese Seite oben, das heißt, das ist unten. Und infolgedessen berühren die Sternflächen hier. Und da muss noch der Land drauf. So, fertig Leim auftragen. Immer wieder das Gleiche. Ich fange gerne so rum an. Ich lege die Rückseite zu mir, damit ich die Verzapfung sehe. Setze in die Verzapfung ein. Drücke den Deckel etwas gegen die Rückwand und senke es. Senke ihn dann auf. Auf die Zwischenwand. In diesem Fall ist es eine Ansonsten sind es natürlich mehr, aber wie gesagt, im Prinzip immer das Gleiche. So, so sieht das bis jetzt aus. Ich entferne hier nochmal grob mit dem Pinsel den Leim. Und richtig sauber machen jetzt mit dem Schwamm. So, so sieht das schon mal viel schöner aus. Man kann schon erkennen, dass alles sauer zusammen sitzt. Alle Abschlüsse sind bündig. Und wir setzen jetzt die Unterseite auf. Boah, ist so langweilig. Na geht, Denkt wir mal an das schöne Ergebnis, was ihr bekommt. Und dann fällt dann das alles schon viel, sehr viel leichter. So, das war es damit auch schon. Das ist das Unterteil. Da werden nachher die Gläser eingehängt. Da werden am Ende auch noch die Passflächen für die Gläser aufgeleimt. Aber als erstes kleben wir jetzt mal den Korpus zusammen und ganz zuletzt die feinen Teile, die aus dem äh, aus dem 0,8 mm Material gemacht sind. Dann kann man vorher den Korpus noch mal beschleifen. Kleine Fehler korrigieren. So, das war's auch schon. Rückseite zu mir. hinten ansetzen, absenken und schon passt alles, Kleberkorb entfernen, Kommt der Schwamm. So, jetzt kommen wir zum vorletzten Schritt. Jetzt werden die Seitenwände aufgesetzt. Außer Kleber an den richtigen Stellen. Bedingung ist erfüllt. Jetzt die Seitenwand. Vorher gucken, wie sie drauf gehört. So rum gehört sie drauf. Ja, das ist innen. Solange ich nur diese Vertiefung mit Leim bestreiche, kann ich mir noch Innenseite und Außenseite aussuchen. In dem Moment, wo ich die Stellen bestreiche, wo die Stirnflächen berühren, ist die Entscheidung eigentlich gefallen. Klar kann ich nun alles auseinandernehmen und sauber machen, aber wenn ich das nicht möchte, dann treffe ich an dieser Stelle die Entscheidung, was innen und was außen ist. So, fertig. Ich setze das dann so an, klappe das Teil hoch und es passt. Da wir nur gerade Flächen haben, kann man einfach immer von oben Druck ausüben und dann hat man schon die Passung. Klebergroppeln entfernen. Normalerweise würde ich das jetzt mal eben mit dem Schwamm abwaschen, aber da habe ich jetzt keine Lust zu und mache gleich weiter mit der zweiten Seitenwand. So, in den Sprechpausen hören Sie Tanzmusik. Aber ist auch schon vorbei. Passt. So, nochmal gucken, wie es drauf gehört. So rum, das heißt, hier ist in. Jetzt bin ich allerdings festgelegt, weil es von diesen Dingern nur zwei Stück gibt. Und da kann ich mich einmal entscheiden, ob rechts oder links, aber zweimal echt. Da haben wir schon... Nochmal zur Sicherheit. So, das drauf hier ist innen. unten ansetzen hochklappen und dann sollte das passen und es passt das ist doch schön auch nicht immer der fall also auch meinen Bausatz natürlich schon und jetzt wird das ganze eben kurz abgewaschen, dann noch die Frontwand und dann ist der Korpus fertig zum gespannt werden. Ja, jetzt kommt der letzte Schritt vor der Anbringung des Schriftfeldes und der Passflächen für die für die Glasdeckel. Jetzt setzen wir die Frontwand ein. Die kommt hier so drauf. Und da fangen wir jetzt mal eben mit an. So, die Stendwand setzt hier stumpf auf. Das heißt, hier muss auch Leim drauf. So, viel zum Auftrag. <lacht> Dann ist das hier innen. Insofern berühren hier die Stirnflächen. war es auch schon. Und jetzt? Ach nein, gar nicht. das habe ich eben gesagt? Die Front liegt auf dem Korpus, stumpf auf. Das, heißt, das hier müssen wir auch mitnehmen. Ja, da war ich auch etwas schlampig. Man sollte wirklich hier vor dem einen Leim mal eben kurz mit dem Schleifpapier drüber geben, weil hier sind noch Reste von den Stegen, die können da drauf sein. So, noch das Teil sitzt perfekt an seinem Platz. Kleber entfernen, eben abwaschen und dann kann man es über Nacht einspannen. Beim Abwaschen ist besonders wichtig diese Kante, weil da 0,8 mm Material drauf kommt und der kleinste Kleberrest, diese hier, dazu führen kann, dass die Beschriftungsblende nicht sauber sitzt.